Immunformel 90 Kapseln. Immuneformula ist ein Produkt, das seit vielen Jahren die Herzen der Verbraucher von NSP-Produkten erobert. In jeder Kapsel dieses Nahrungsergänzungsmittels finden Sie bekannte chinesische Heilpilze wie chinesischer Cordyceps, Grifola Maitakepilz Maitake-Pilz und Lackpolypore, Reishi-Pilz. Die Zusammensetzung wird mit Beta-Glucanen aus der Hefe Saccharomyces cerevisia, Arabinogalactan aus Lerche und Kolostrum ergänzt. Jede Komponente dieses Produkts hat den Test der Zeit bestanden. Die Menschheit verwendet seit der Antike natürliche Substanzen zur Erhaltung der Gesundheit. Jede Komponente dieses Produkts wurde von NSP getestet. Authentizität, nicht gefälscht. Effizienz, Vorhandensein von Wirkstoffen in der richtigen Menge. Reinheit. Abwesenheit von Verunreinigungen und Verunreinigungen Wichtig! NSP garantiert die Reinheit und Wirksamkeit jedes Produkts. Es ist möglich, teure Rohstoffe durch billigere von geringer Qualität zu ersetzen, aber nicht im NSP. NSP garantiert höchste Qualität und Effizienz. Cordyceps Sinensis ist ein Pilz aus der tibetischen Hochebene. Cordyceps wird besonders von Fachleuten der chinesischen Medizin geschätzt, die es als eine der vier essentiellen Substanzen einstufen und es das Zauberkraut aus TIBET-Anführungszeichen nennen. Weltweit fordern Wissenschaftler den Nachweis der Wirksamkeit von Cordyceps in konkreten Situationen. Die Arbeit an der Untersuchung der Eigenschaften von Cordyceps wird fortgesetzt. Die antimikrobielle Aktivität von Cordyceps wurde genau nachgewiesen, sie ist mit dem Überleben von Cordyceps unter natürlichen Bedingungen verbunden. Cordyceps produziert und sammelt antimikrobielle Substanzen, die ihm helfen, in einer aggressiven natürlichen Umgebung zu überleben. Über die Anreicherung wertvoller Nährstoffe in Cordyceps ist genau bekannt. Das liegt auch an den harten Bedingungen seines Überlebens in der Natur in Bezug auf die Wirkung von anregender Potenz und die Wirkung von Aphrodisiakum. Cordyceps heißt Viagra für ZWEI. Es gibt eine starke Meinung und eine große Popularität von Cordyceps, insbesondere zur Harmonisierung sexueller Beziehungen und zur Verbesserung der Qualität des Geschlechtsverkehrs. Was sicher bekannt ist und nicht bewiesen werden muss, sind die sportlichen Erfolge chinesischer Athleten, die konstant die besten Ergebnisse zeigen. Wir werden das Thema Doping hier nicht weiter ausführen. Wir fügen nur hinzu, dass das Leben unter widrigen Bedingungen, hohe Berge, Sauerstoff und Nährstoffmangel, dazu beiträgt, dass Cordyceps wertvolle Substanzen in sich akkumuliert. Menschen, die seit Tausenden von Jahren nach Gesundheitsprodukten suchen, haben sie in Cordyceps gefunden. Grifola lockig ist als Maitake-Pilz weithin bekannt, der auch in der chinesischen Medizin besonders geschätzt wird. Es ist in Japan und Nordamerika zu finden und wächst auf den Stümpfen einheimischer Bäume. Maitakes Name bedeutet auf Japanisch tanzender PILZ. Tatsächlich ähnelt die Pilzkappe stark tanzenden Rüschen, die an einen flauschigen Rock genäht sind. In Südostasien wird dieser Pilz wegen seines einzigartigen Geschmacks und seiner bemerkenswerten Heilkraft sehr geschätzt. Die im Maitake-Pilz enthaltenen Polysaccharide stimulieren Makrophagen. Makrophagen sind Killerzellen des Immunsystems. Der Maitake-Pilz versetzt die Makrophagen in Alarmbereitschaft. Triterpenseoren tragen zur Verbesserung der Blutgefäße bei. Adenosin, das auch in diesen Pilzen vorkommt, reduziert das Thromboserisiko. Steroidverbindungen wirken sich auf die Verbesserung des Hormonspiegels aus. Wie Sie wissen, sind alle von unserem Körper produzierten Hormone Steroide. Daher helfen diese Pilze Frauen, mit den negativen Manifestationen des Prämenstruellen-Syndroms fertig zu werden. Und auch bei Hitzewallungen in den Wechseljahren, aufgrund der Stabilisierung des hormonellen Hintergrunds. Ganoderma lucidum ist ein berühmter Reishi-Pilz. Dies ist ein weiterer Inhaltsstoff in Immuneformula, der aus der chinesischen Medizin stammt. Die Chinesen kennen sie seit Tausenden von Jahren als Linzi und bezeichnen sie oft als Pflanze der UNSTERBLICHKEIT. Hilft gegen vorzeitige Hautalterung, besonders wohltuend auf Haut und Leber. Aktiviert die Immunantwort. Es wirkt harmonisierend auf das Nervensystem, da es die Produktion des GLUCKSHORMONS anführungszeichen im Körper aktiviert. Hilft bei der Bekämpfung von Fettleibigkeit und normalisiert den Blutzuckerspiegel. Hilft bei der Verbesserung der Blutparameter, insbesondere der Sauerstoffsättigung. Hilft bei der Normalisierung des Blutdrucks, senkt den Cholesterinspiegel und verhindert die Bildung von Blutgerinnseln. Es fördert die Mobilisierung der körpereigenen Ressourcen, die bei körperlicher und psychischer Belastung, bei intensivem Studium sowie bei saisonalen Epidemien gefragt ist. Beta-Glucane werden von der modernen Wissenschaft als eine der wichtigsten von Pilzen produzierten Substanzen angesehen. Sie werden in der Medizin-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie verwendet. Sie haben immunmodulatorische, antiinfektiöse und antidiabetische Eigenschaften. Beeinflusst den Cholesterinspiegel im Blut und normalisiert ihn. Verbessern Sie die Zusammensetzung der Lipide im Blut. Schützen Sie den Körper vor dem Eindringen von pathogenen Viren und Mikroorganismen. Aktivieren Sie das Wachstum von probiotischen, gesunden, Bakterienarten. Arabinogalactan ist ein makromolekulares Biopolymer aus Polysacchariden. Es wird von der Darmflora verstoffwechselt. Es produziert kurzkettige Fetzeoren. Es hat eine allgemeine hohe biologische Aktivität. Hepatoprotektiv, Antimutagen. Magenschützende Wirkung. Hat eine magenschützende und mäßige antimikrobielle Wirkung gegen bestimmte Bakterien. Arabinogalactane sind Immunmodulatoren, die das retikuloendotheliale System aktivieren und den Phagozytenindex erhöhen. Es wurde festgestellt, dass die Effizienz der Makrophagenbildung im Vergleich zu Echinacea in Arabinogalaktan fast zweimal höher ist. Stimuliert die Immunogenese. Es aktiviert einen weiteren Zweig des menschlichen Immunsystems, das Komplementsystem. Menschen, die Arabinogalactane einnahmen, erlebten Verbesserungen der körperlichen und emotionalen Gesundheit. Arabinogalactan stimuliert auch das Wachstum und die Aktivität der normalen Darmflora und ist Nahrung für Bifidobakterien und Lactobacillen, Probiotika. Es hat eine hohe membranotrope Aktivität, die eine gezielte Abgabe ermöglicht. Somit ist Arabinogalactan ein einzigartiges natürliches Polysaccharid, das einen wertvollen Lebensmittel und Gesundheitszweck sowie eine vielseitige biologische Aktivität hat. Das Kolostrum in diesem Produkt ist die von der Kuh in den ersten Stunden nach der Geburt ausgeschiedene Milch. Kolostrum ist seit etwa 20 Jahren auf dem nutrazeutika markt sehr beliebt. Alle Säugetiere werden klein, wehrlos und ohne ein ausgereiftes Immunsystem geboren. Die Umwelt umgibt sie mit allem, was sie kann, einschließlich pathogener Mikroflora. Es ist das erste Lebensmittel, Kolostrum, das den nötigen Schutz, Baustoff für Wachstum und Entwicklung bietet. Eigentlich ist Kolostrum das, was für Schutz und lebenswichtige Prozesse sorgt. Offensichtlich sollte ein so wertvoller Nährstoff verwendet werden, um die Gesundheit von Erwachsenen zu unterstützen. Die Fähigkeit von Kolostrum, die Schutzfunktionen des Körpers wiederherzustellen, intensiv arbeitende Organe zu nähren und die Energiereserven zu erhöhen, ist seit langem bekannt. Und wird immer wieder getestet. Die erste Nahrung von Säugetieren ist ein Paradebeispiel dafür, wie stark ein Schutzfaktor unsere Nahrung sein kann. Kombiniert in Immuneformula wirken diese einzigartigen Inhaltsstoffe synergistisch zusammen, um die allgemeine Gesundheit zu verbessern und unsere natürliche Immunabwehr zu unterstützen. Immuneformula ist perfekt kombiniert mit NSP-Vitaminen und Mineralien, mit Chlorophyll, nützlicher Mikroflora. Immune Formula ist im Strong Immunity Kit enthalten Gesundheit für Sie zu jeder Jahreszeit, für viele Jahre.